Geil. Und hier wurde gefeiert, das heißt wir kriegen schon mal 8 extra Kronen, äh 8 Köpfe extra bezahlt, 30 sind schon mal 140 extra Kronen, sind wir schon bei den 2000 Kronen, ja wir müssen halt da ne, also das wird noch ein Momentchen dauern, bis wir da aber angekommen sind, hier ist nichts, weil wir nachts sind Moment. fahren wir jetzt von hier rum, hier rum, hier hoch und dann rüber. Über Fuchs, Fuchsturm. Nochmal Brigands. Kommt dran, Jungs. Kommt dran. Wer will noch? Ähm, sexy ist. Sexy hat die Indie. kann das sein? Hallo? Oh, ich habe Ben vergessen, ein Schild zu geben, ne? Uh oh oh. Es könnte böse enden. Einfach nur wegen dem Schild. <lacht> ich nehme den High Ground, Mama. Ich bin voll cool und sinnvoll und so. Scheiß KI. Ihr habt ja drei Rangies, deswegen bleibt ihr hinten stehen, okay. Wir nehmen den High Ground sie sie mich mal daneben. Hier gehen wir gehen in die Mitte rein. Haben wir euch genauso dahinter. Denen wir haben wir da hin. Das war doch ganz okay im Defend. Ja, mittelprächtig. gehen wir dich mal hierhin. aber du warst gut. Sono. Sono, take the lead. Ja, du sollst nicht dann weiter reinlaufen. Sind mal nicht alle geballert, die Schweine. Diese Bratzen So, let's go. Uff sie mit ihr Brü. Wobei eigentlich bei einer Karawanenverteidigung müssten sie irgendwann sowieso rauskommen. Sie wollen oder nicht. Ähm, hm. Du wartest auch nochmal. Ja, du wartest logischerweise auch. Nee, anscheinend hat Dingens nur, dass er zuerst dran ist. Sexy, dass er in der ersten Runde zuerst dran ist. Kann schon mal losrennen, mit seinem Klumpen Fuß, während alle anderen noch hinten stehen. Äh, Da habe ich gerade keine gute Posi für dich. Das finde ich nice, dann kann ich den Highgrounder nehmen, hoffentlich. Geht auf meinen Hund da, ne? Der hier. Das ist ja unangenehm. Oh, sexy hat einen Gegner. Trifft nur leider nicht? Kann hm. ich hier noch rein? Hallo. Guten Tag. Ich bin hier mal im High Ground ein bisschen. Ist schlimm? Nee, ist okay, oder? Mm, geiler Hit. Geile Hits. Boah, noch ein geiler Hit. Uh. Den hat es schon mal. Er ist dann schon mal raus. Ich habe mir jetzt nicht so hingestellt, dass der hier auf meinen mein Backliner gerade durchschießen kann. Das ist ein bisschen suboptimal ist. Ich hoffe, ich bin vorher dran, nochmal zu Moven. Ja, bin ich sogar. Guck mal. Können wir das machen und ihm mal eine, eine versuchen zu hauen. Ey, Hund trifft beide. Damit wird er von dem... von dem Gegen -Shit nicht triggert. 63, 74. Kopf ab. Yes. Kopf haben sie halt immer spektakulär aus, ist einfach so, deswegen freut man sich da so, sonst fallen sie halt einfach nur um, aber da fliegt dann halt immer noch was. Okay, irgendwie fängt es gerade an zu laggen, das finde ich gar nicht mein, das was ich sehen will. Da hat er auf beide gehedet. Stunt, 90, zack. Moment, der da unten kann er ja nicht mehr. Hallo. Wir verprügeln dich mal noch hier unten. Und dich? 77, 32, 78. Schreiben wir dich halt auf. Auch okay für mich. Ich schneide den auf, den ich am besten schneiden kann. dahin gehe darf ich nicht mehr. werd da oben trotzdem helfen müssen. Jetzt gehe ich mal dahin. Und der kann mich da nicht hitten, weil er nur in geraden Linien bauen darf. Mit Sam's Double Range. Ich Habe mich jetzt nur hingestellt, damit er nicht mehr auf den Hund geht, damit der Hund überlebt. Mit unserer Investition erhalten. Wird. Ach nee, er kein Swing. Stimmt. Aber das trifft auch nur die, die direkte Frontline vor ihm. Die sollten das tanken dürfen. Die sollten das tanken dürfen. Sehr geil. Du fast mit einem Schlag komplett durch. Die Äxte sind so fucking stark. So mega stark. Nein. Doch nicht hidden. Doch nicht Hidden Impossible. Hallo. Weil ich hätte nicht runterhauen sollen vorher, ne, und dann nachsetzen. Der hat wäre andersrum smarter gewesen. Erst schubsen und dann nachsetzen und einfach nicht attacken, weil man eh nicht trifft. Wäre schon irgendwie... Der hat besser gegangen. Nun doch. schön in den Kopf gepeitscht. Geil, geil, geil, geil. Ja, du meinst, es hilft dir jetzt, ja? <lacht> Der ist am Bluten. Der Bluten ist er. Ich kann ihn jetzt wieder schubsen und das... shield wurde spear -Wall, and repository cancelled for a target that is successfully knocked back. Du bist doch im Sh shield oder? Yes. Wird er halt nur nicht genockbacked, da ist shield wurde gecancelt. Wird jetzt weggerannt oder was? Wait, wait, wait a second. Bin ich aber dagegen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Bleiben Sie mal hier. Ich also gerade noch reingesteppt und ne, jetzt wieder rennen. So ist das mit jungen Leute. Keine Moral mehr die Jungs. Guck dir das an. Und Wofi sprintet. Wofi gibt Gummi. Erstmal Schild klauen wenn er rennen will. Rennt wirklich, ne, die Sau. Hier geblieben. Haben wir dich? Du hast nur einmal. Ich will auch rennen, ey, ne? Diese Feigen. Diese Feigen, Schmeiklinge, ey. Er muss auf jeden Fall noch Dingens kriegen. Ähm. Ja, wie heißt's? Fearsam. Fearsam muss er auf jeden Fall noch kriegen. Hier wird nicht weggerannt. doch gesagt. Das ist so krass, wie, wie Xander über die, dieses Schlachtfeld sprintet, wenn er diese Sachen hat. Diese extra AP. Hallo, Sonne rennt aber auch ganz gut, ich glaube, dass er so schwere Sachen anhat. Geil, wieder Level-Ups, ich glaube echt ordentlich XP, holy, ganz viel. 400 XP für Xan, ja gut, der hat halt auch hart Leute umgelatzt, das gibt dann halt XP, das gibt auch nochmal extra, extra Kohle auch, finde ich gut, finde ich gut und das repariere ich gerade, weil ich es eventuell selber nutzen will, weil dich nicht. Ich berechne bei euch auch. Ne, ich habe hier oben genug. Ich dachte mir so für, für Range-Dudes wäre es vielleicht gar nicht so dumm, aber eigentlich ist es gut. So. Ja. Achso, und die Level Ups. Level up! Level up! Ich mag Level Up! Mit plus 3 milli Defense. Yes! Äh, Moment, was machst du? Ich mir noch gar nichts. Keine defensive, defensive Option reingebaut. Hm. Destroy. Ja, okay, I guess. Was du dann unsere Idee für unseren Zweihand-Flailer-Lone Wolf-Flanker? Dann brauchst dann bräuchst du aber Underdog, glaube ich. Damit du keinen fiesen Mali kriegst, wenn du surrounded wirst. Aber du brauchst dann trotzdem irgendwie ein Battleforge oder sowas wenigstens. Plus 3, yes! Yes, plus 3! Was ähm. machen wir mit dir. Du hast Brawny schon, also du, du Battleforge. Dann kriegst du das, kriegst du das, dann kriegst du das. Let's go! Du hast schon den Maze sogar. Dann kriegst du auch nochmal Rotiererei, damit wir bei Leuten, die uns abblocken, reinrotieren können. Nochmal, Brigands. Wenn ihr unbedingt wollt. Let's go. Noch geht's mir ziemlich gut. Außer, okay, außer Sepp, aber ansonsten geht es allen ziemlich gut. Sepp und Top sind die einzigen, die bis nach die Nase gekriegt haben. Und du darfst wahrscheinlich immer, ne? Ja, hier, du hast Impatient. Ähm... Oh. Hallo. Ich mal hier so hin. Mit 14 Leute. Hab ich habe immer noch kein. Fuck. Immer noch kein Shield of Ben. Sag mir, ist Absicht? Damit er mehr Damage macht mit seinen drei Hits, die er machen kann? Ja. Eindeutig Absicht. Darf ich hier drüber hauen? Wenn ich da jemanden sehe? Oben steht auch noch einer. Oh. Ähm. Hier unten sind drei, die einfach nur defensiv sind. Ich hier oben für ein bisschen die Frontline gerade. Aber wenn da noch zwei stehen, die noch dran ankommen. Vielleicht finde auch unten nicht die Frontline. Äh, oben die Frontline meine ich. Ähm. Hier, du gehst mal dahin. Noch eins weiter geht nicht, weil Waldboden wahrscheinlich? Ja, ne, Forest Ground. Fuck you. Forest Ground zackt. Lasst mir hier alle da irgendwie sinnvoll hinstellen. Hallo. Ich hoffe, Sono kriegt jetzt nicht direkt einen, einen übelsten Hit ins Gesicht. Und ich hoffe, dass er das... ...das zu vermeiden weiß. Ja der gut funktioniert dein Schild mit der Shield Wall, die du hochgezogen hast. Äh äh ähm. Keckweb. Noch dran. Acts in 21 turns. In 4 turns. Hauen wird also vorher. Hier habe ich jetzt Leute. wir haben wir daneben? Uff. Uff, der Hit. Ja, ihr müsst euch auch ein bisschen. Aua. Wow. Jetzt hat er echt den Juschka den Kopf eingehauen. Die Sau. Hallo Sonics. Wunderschönen guten Tag. Guten Morgen. Das ist ja ein spannender guten Morgen. Eigentlich gesehen. Wie geht's dir? Was macht dein Leben? Dich habe ich nicht mehr in dem Playthrough erstellt, weil du nicht mehr da warst. Aber dich könnte ich wieder erstellen. Also wenn ich mich gerade noch nicht zugewiesene Leute habe. glaube schon, einer könnte es noch sein. So, hier ist keiner reingekommen, sagt er. Das 42 Tief. Dann gehen wir einfach mal hier rein. Du gehst da rein und du triffst natürlich nicht. War ja irgendwie abzusehen. Sonst aber super duper gut. Erkältet hört sich auch nach so einem typischen Ding an. Der Jahreszeit. So, Masumodo geht auch mal rein und du schlitzt den jetzt auf. Ich hätte gern mal ein Ranged. Ich habe keinen Ranged, ich spiele Kultisten und Kultisten sind echt schlecht in Ranged. Entsprechend, Range ist nicht aktuell. <lacht> also, leider nein. Ich hätte es auch gern, aber leider nein. Also, den letzten Range, den ich gekauft habe, der gut war, der ist mir direkt wieder weggelaufen. Nee, Entschuldigung, den habe ich geopfert. <lacht> den habe ich im Blutgott geopfert. Oops. Also von daher, du bist das Range nicht mehr ganz so sicher in meiner Kampagne jetzt gerade. Weil Ich glaube, die wurden jetzt schon häufiger mal dem Blutgott geopfert. Sehr hey, schön, hat da oben den Typ gebunden. Ähm, gehen wir gehen mal hier hin und dürfen aber jeder nicht mehr angreifen. Au, ach, diese, diese dumme Werferei, ne? Macht mich schon ein bisschen wütend, diese, dieses Werfer... Werfersch Werf Scheiß. Jetzt hört ihr. Ihr dürft da ja drüber werfen, aber ich darf nicht zurück angreifen? Was ist das denn jetzt? Ey, und hör auf, den Esel zu snipen. Ah, oh, ich darf da drüber angreifen. Hier. Ja. Arschkicks. Aber ich darf anscheinend nur über das hier angreifen, nicht über. Hä? Äh, über den. Ist das ist ein Tree? was ist das andere? Das Spiel. Lass mich doch kurz machen. Ich würde gerne einen Pauseknopf haben, dass einfach mal kurz keine Actions passieren, sondern ich Sachen nachgucken kann. Aber einen Pauseknopf gibt es hier leider nicht. im ist ein WoW-Spiel, dann viel Spaß. So. Tree, Tree, Tree. Blocking Movement. Ah, okay. Der blockt keinen Line of Sight und der blockt Sight. Das verstehe ich noch nicht warum. Blocking Sight. Blocking Sight. Ops, sie geht er mal mit rein. So, und du gehst meinem Wuffi helfen. Das heißt, hier drüber kann ich nie angreifen. Hm, euch runterwerfen wird auch schwierig. 18, 18, 56, dann gehen wir auf dich. Und dich erstmal rund. Trotz die Bäume ausblenden, das sind ja viel zu viele. Das sind viel zu viele. Generell habt ihr euch echt eingebunkert, ihr Schweine, ne? Muss ich immer so sagen. Oh, oh, und beißt dich einfach tot. Alles klar, ne? Entspannung. Overwhelm. Dann trifft er weniger, auch beim Werfen. Irgendwie komme ich aber hier an die Leute nicht ran, ne? An die Ranges da hinten. Oh, scheiße, Und die, die zersnipen mir langsam meine Jungs. Echt unangenehm. Das ist doch wieder keine Zeit. Doch, das Blockzeit? Wieso darfst denn du auf mich schießen, wenn das, wenn das hier Sicht blockiert? Das ist ja Scheiße. Das ist ja absolute Scheiße. Okay, mach das halt an. Na, ja, du machst es auch an. Du piekst halt. Hm. Immer noch versteckt hinter hier im Baum, angeblich. Oh, die gerade. Okay, das ist, ja eine, das ist ja eine geile Abfolge da oben. Hallo. Ja, irgendwie hier oben rum. Hm, Das war scheiße. Die zwei Attacks auf den. Dass die auf einem Highground und so stehen, ist irgendwie Mist. Irgendwie ist das Mist. Ja, und ihr trefft halt immer wieder, irgendwann mal. Ich bin jetzt aufhören, da rumzuwerfen. Dankeschön. Wenigstens einer von denen hat aufgehört, rumzuwerfen. Hallo. Wofür machst du mit? Damit wir ein bisschen mehr Hits auf ihn kriegen. Ja, aber wegschieben, ne? So, dann hast du keinen Bock mehr? Das ist sehr schön. Hat sich ja das geklärt. Ich glaube, Sexy ist tot. Struck down, Sexy. Der lebt noch. Der lebt fucking noch. Sexy lebt noch, da hat er noch eine Verletzung. Jetzt wird es aber langsam kritisch. Moment mal. Hat er nicht gerade einen von uns gekillt? Brigand Raider? Ne, Brigand Raider, war das glaube ich mal so Motto, oder? Ja, dann standen jetzt einfach zwei vor ihm. Geht das was anderes dann? Wir können ja nicht so weit rennen. Ihr Schweine. Aua. Can you stop it, please? halt noch mehr. Also, die Truppe ist irgendwie auf dem, mit dem ganzen Geblockten echt ekelhaft. Richtig ekelhaft. Ja, gehen wir auf den Hund. Wir haben halt super viele Leute unser unserer Backline, die einfach ziemlich kaputt sind. Ziemlich am Arsch. Und ich krieg halt die nicht so ordentlich surrounded, dass ich, meine Mehr dass ich meine Mehrzahl ausspielen kann. So, das ist das Problem. muss er halt wieder ein Tod. Aber das nützt halt nur sehr wenig. Und der wurde halt auch wieder angeschossen, ne? Ich krieg Nachrichten. Krieg ich wichtige Nachrichten? Moment, Moment, Leute. Ja. Hm. Profi beschäftigt ihn. Du triffst Glück nicht, ey. Wenn du auch da die ganze Scheiße so durchgetroffen werden da hätte ich aber. Wäre ich aber sauer geworden. Guten Tag. Kommen sie her! Sie werden verarztet, sie werden verarztet. Ricky macht das. Ricky verarztet dich, wir wissen es alle. So, du... Hat immer noch was zum Werfen, Alter, das ist das denn scheiß Ernst? ob du noch was zum Werfen hast. Das habe ich halt hier nicht drüber. Jetzt aber. Hier, hör auf zu werfen, Junge. Du hörst auf zu schießen, bitte. Schön auf den Kopf. Bonus Damage. Profi, du holst den. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Leute noch drauf gehen hier, weil die alle doch relativ low sind. Weil wenn ich jetzt noch so ein... Überfallkommando kriegt von Brigands, dann wird es aber echt bitter. Killed Xedi the Kaltest. Xedi ist tot. Genau das. Der konnte halt den einen Schuss noch machen, weil er noch geladen hatte, Mann. Oh Mann. Wir hatten so viele gute Optionen hier für sich. Das ist Und da kämpft natürlich nicht mit, ne? Waldboden, ich kann nicht schnell hin. Diese ganzen, die übelste Mauer, als hätten sie eine Fortifikation reingestellt, ey. Oh Mann. Ja, dich darf ich nicht schubsen, also kann ich nur angreifen. Weil ich kein Schild mehr habe, darf ich nicht schubsen. Ähm, du verlierst 3 Hitpoints pro Runde, Ich will ja eigentlich nicht, nicht taunten gerade. Ich will ja mal gerne einfach stehen lassen, glaube ich, kurz. Wir hoffen, dass du das über noch überlebst, weil noch mehr Damage kriegen ist, das ist blöd. Äh, achso, ich brauch sechs. ach ich brauche 6, ach. Ich brauche 6 AP. Also Sexy gestruckt down und Xeli getötet, das ist natürlich Sad, Sad Situation Der da oben ist immer noch am fighten Weg mit dem scheiß Schild Oh no Boah, Er sollte auf ihn gehen, das sollte okay sein Er hat auch nur das, das Messerchen Küchenmesser. da wieder nichts für die Heilung für ihn. Scheiße. Ich hab gekauft. Nichts nicht schnell beendet. Und ich habe keine, keine Blutungsheilung. Und drei pro Runde ist echt viel. Tatsächlich. Und solange wir am Kampf sind, ist, ist die Aussage. Der hier oben ist hat dann das Problem, ne? Den müssten wir eigentlich noch irgendwie angehen, dass wir den schnell down kriegen. Wir haben noch irgendwie, ich glaube 10 Runden oder? Oh, 10 Runden ist relativ vieles. Ja, über 10 Runden, ja. Gehen wir doch schon hin, oder? Auch wenn du ein, nur einen Hit pro Runde machst, du wär, erst wär, sogar okay. Ist totgeblutet. Geh doch schon mal irgendwie in die Richtung, dass du da versuchen kannst zu helfen. Und genauso du. Weil der ist, glaube ich, der limitierende Faktor jetzt für die Kürze des Kampfes. Du war das noch. Ja, ja, ja. Das ist das Problem, was ich meine. Wir müssen gute Leute zu Kultisten machen. Wir müssen in der nächsten Runde eigentlich da reinsteppen. Hallo. Geht's schon mal schlechter, dann trifft man dich einfacher. Sehr gut. Hast du weniger Defense und weniger Offense. Ja, ein bisschen hochnäsig, sind wir ehrlich. Und das Spiel hat ja gesagt, ne du mal lieber nicht gemacht, wa? die für verloren. Okay, er will rennen, sehr gut. Ich will eigentlich jetzt sogar, dass er rennt, weil ich ja den Kampf möglichst kurz halten will. Wäre sogar gut, wenn ich ihm einen Fluchtweg lasse, dass er versucht zu rennen. Dann ist er, glaube ich, die Runde schon tot. Ja, sehr gut perfekt. Ja, Xeli. Das Set wurde einfach übel durchlöchert. Alter, ah du hast jetzt noch mal nee, sexy ist damit auch raus. Pink gerade übel viele Leute tatsächlich, was das angeht. Und wir müssen hier billig Sachen wegtun und teure Sachen mitnehmen, wie das da. Ähm sowas weg, sowas weg. Ich habe eben mehr Wert und ich glaube, du bist ziemlich viel wert. Du bist mehr Wert. Hier Arming Sword haben wir auch noch. Rüstungen. Ja, so einen. so ein Body Armor würde ich, glaube ich, auch ganz gerne nehmen. So eine da. So ein Helm. Uff. Brauchen wir dich auch nicht, dann brauchen wir dich aber. Ich hätte. Oh, meine, meine Peitsche natürlich. Natürlich meine Peitsche. Ich hab eine Peitsche, ich hätte eine zweite Peitsche. Guck mal die zweite Peitsche her. Ich habe ja noch eine Peitsche in Reserve, ne? Ja, du bist nur verfahren, dann, dann fliegst du auch raus. Fliegst du noch raus? Das Schwertchen. Ja. Haben wir irgendwas? 1, 2, 3, 4 Sachen werden aufgelöst. Ups. Nehmen wir dich noch wieder mit. Und dich. Und vielleicht lieber so rum, weil du bist ich, ein bisschen mehr wert, weil du ein dickerer Helm bist. Ja. Jupp, jupp, jupp, jupp. So. Ja, also das war eine Tragödie. Sind wir ehrlich? Jetzt will ich auch keinen Fight mehr haben, bitte. Ja, ich hab hier wieder vergessen. Ich hab hier Nee, ich bin hier wieder, wieder falsch gelesen. Also Ricky hat ordentlich rasiert, ja. Ricky, Ricky, geil. Das, das funktioniert. Das Problem ist halt, die anderen, die haben. Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt neue Leute. Einige sogar. Du hast auch kein Dodge, ne? Weil du Backliner bist. Ja. Hm, hm, hm. Aber du, bei dir wollen wir Berserk haben. Mehr AP. Ui, ui, ui, ui, Das ist bitter. Also wir kriegen den Maximalbetrag, aber wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Das ist so ein bisschen mein Problem. Wir müssen jetzt einiges, einiges reparieren. Nee. Hallo Jean. Wunderschönen guten Tag. Nut Nut. Hast gerade einen heftigen Fight verpasst, der ich dachte, dass er easy wird. Ich weiß nicht, ob es an meinen Entscheidungen liegt. Oh. Ja. Supi. Danke. Hey. Paranoid. Das heißt, wir können ihn nicht für Overwhelm benutzen. Es liegt immer am D Am Dau. Ja, wahrscheinlich. Melee Damage. Minus Defense. Ach come on. Das ist doch alles scheiße. Aber du wärst, könntest ein guter sein. Plus Defense, minus Defense, also plus minus 0 und extra Proze 10% Melee Damage. Der hat sogar eine gute Defense gerollt und eine gute. Ja, der Fatigue ist minimal gerollt, aber hat zwei Sterne drin. Let's go, wir brauchen neue Leute. Und der ist günstig. So, jetzt gucke ich mal kurz, ob wir hier Danjushka, Masumoto, Topsy, Ben, Xan, Sexy, Ricky, Sono, Sepp. Ja. Dann bist du jetzt erstmal Sonix. Sonics the Butcher. Dann müssen wir dir mal eine Ausrüstung geben. Wir wollen hier eigentlich auch noch Sachen reparieren. Mindestens eine 90er Armor wäre schon ganz gut und wahrscheinlich mindestens 105er Helm wäre auch ganz gut. Du hast 54, da wäre es mindestens ein Schwert mit einem Schild. So. ist die Minimalvariante. Viel Spaß, viel Spaß. Ähm, so, ja, wir hatten, es fehlt uns der Backliner. Wir haben bei dir kein Schild mehr. Wir haben bei dir kein Schild mehr. Ja, sad, sad situation. Sind wir ehrlich? Das ist echt eine sad situation. Wie sind hier die Verkaufspreise? 15 hier. Yeah. Nehmen wir mal den Müll ab. Er hat noch irgendwo hier einen Müll. Also, wir haben unfassbar viel gelootet, ne, aber. Wir müssen erstmal kurz unsere Sachen reparieren, nachdem wir auf die Fresse gekriegt haben. Ich wollte gerade noch fragen, wie es hier geht, aber ist auch, ist auch okay, wenn gelogen wird. Ich bin ja eben eh nur einfach am Zocken, weil ich, weil ich zocker und stream das halt noch nebenbei. Ähm. Ah. Im Discord gerade Dinge passiert 2500, das war's irgendwie, also... Das was schwierig wert. Sind wir mal ehrlich, aber hier gibt es zumindest billig... Tools, die wir erstmal mitnehmen dann. Und dann müssen wir, glaube ich, mal kurz so machen, einen Tick. Damit das aufgelöst wird. Ähm, können wir hier auch verkaufen, wieder jeden wollen dann, dann reparieren. Die ganzen Waffen. Nicht unbedingt dich, dich. Ich nicht, dich. Ich. Und ich muss auf jeden Fall den Leuten hier das mehr einpacken. Leute ihr braucht auf jeden Fall was ein bisschen was zum... Das habe ich irgendwie komplett wieder verpeilt. Blutungsheilung. Kann ich bei euch verkaufen? Sinnvoll. 15 ist nicht ganz so geil. Ich denke es ist schon okay. Es ist okay. Achso, das müssen wir auch dem neuen Dude. Hier, den haben wir doch hier irgendwo hingestellt. Du brauchst erstmal das noch. Alle haben ihn durch. Für den Fall der Fälle, yes. Alle haben ihn durch. Dich reparieren wir eh nicht. Ich reparieren wir nicht. Ich nicht. Äh, achso, den Scherb ich ja auch noch drin, fuck. Überhaupt nicht gesehen. Also insgesamt gab es schon ordentlich, ordentlich Moneys, aber mal echt gute Leute verloren. Ohne 74. Könnte mir sogar überlegen, das noch mitzunehmen. Ich finde, brauche ich aber, nee, Essen habe ich auch jetzt gerade wieder genug. Was für Essen habe ich denn nochmal? mal? in zwei Tagen drauf. Vier Tagen. Komm, ich gönne noch mal ein paar Fische. So, wie sieht es hier aus? Bojan. Super, danke. Ein Thief. Thieves mag ich schon sehr gerne. Weniger Damage, aber dafür ganz gut Defense, Okay, HP. Wäre halt wieder was für einen Nimble Frontliner, aber Dodge, Dodge Nimble Frontline, Bums, Dude. Was bist du? Bloodthirsty und ein Trunkenbolt. Hm. Nicht optimal. Wahrscheinlich besser als nix. Hätten wir unsere Truppe wenigstens wieder voll, also eine volle Truppe, dann hätte ich aber nicht verkaufen sollen, gerade ich Idiot. Also wird es, glaube ich, knapp mit der Ausrüstung. Hm, du hast einen Stern, du hast ein bisschen Defense. Was soll's. Mal sehen, ob du überlebst. Im Zweifel opfern wir dich am bei nächster Gelegenheit. So, ich habe gesagt, nur Leute, die Level 3 erreicht haben, verdienen sich eigentlich den Namen von Abyssonics eigentlich jetzt schon zu früh benannt. 51 und 53. Ja, ich sehe, ich seh euch beide als Speerträger. Let's go. Ich sehe euch beide als Speerträger. Ihr beide ganz schön kacke seid. Ähm, wir wollen mit dir ja schon irgendwie mal was geben. Dart. Dart wieder das Frontliner, ne? Wir haben jetzt einen Backliner verloren und setzen das halt eine Frontline. Das ist so ein bisschen das der Knackpunkt daran. tief könnten wir vielleicht den Thief auf einen Weitscher umbauen. Der wir wird halt am Anfang nichts treffen. Das ist so ein auch wieder doof. Auch wieder doof. So ein bisschen... Müssen wir hier alle nach eins nach links verschieben, glaube ich. Dann tauschen wir euch nochmal. So ist, glaube ich, die Aufstellung für mich okay. Du hast noch gar keine Body Armor. Hier kriegst du eine Body Armor. Reparier die mal für dich. Hier ja, hast du noch einen Kettenkopf. Moment. Nicht einen Speer geben? Ja, die wollte ich einen Speer geben. Die musst du auch für dich selber reparieren. Das ist, ist hier halt so. Das ist ganz gute Ausdauer, sehe ich gerade. Tatsächlich, dann kannst du ganz schon einen besseren Schild besseren tragen, damit du nicht weggesniped wirst. Ja, ja, ja, ja. Eisenstein. Cargo nach Eisenstein wäre okay. Was ist das? 3000. Hunt down the Barbarian King. Mm, eher nicht. Eher nicht. Wollten hier das mitnehmen. Das nehme ich noch. Wie viel haben wir jetzt? Vier Tage. Dann Contract und let's go. Ab nach Eisenstein. Nach 150 ist sogar Maximum. Oder habe ich gerade aufs Maximum gekauft? Dann wäre das echt dumm gewesen. Habe ich eventuell vertan. Ja, Xeli ist jetzt RIP, ne? 131 Tage war da. Also 70 Battles, 50 Kills. Unser Peitschenmeister. Ich also weiß nicht, ob ich wirklich bei der Peitsche bleibe, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde dir sogar lieber die long Ex geben. Weil ich die Peitschen nicht immer geil finde. 30, 110. 30. Man Macht auch mehr Damage. 40 bis 70, 70 bis 95. Fatigue ist halt ja niedriger. Ja. Also die Long Axe ist glaube ich schon eine gute Waffe. Come to the stop, you go to the front, figure out what is going on, only to see a line of a well armed men standing in the spirit of the worker's way well this should be interesting the enemy lightning steps forward and pounds his chest this is you are taking talking to a man of the northern company no common brigand foul green screen back of coins or skirt and escape us the man finishes his post and personal fortification he points the cargo carrier. so now that you realize the danger you're in why don't you go ahead and hand the cargo over well the theatrics were pretty entertaining if nothing else if you want it come get it ja ich bin gerade absolut nicht in der verfassung kämpfen zu können äh, dann hier viel spaß dann gehen wir in die nächste stadt und gucken ob es da was gibt also ja, wir sind halt gerade nicht in der verfassung sinnvoll zu kämpfen wobei wir hätten na also sexy ach, scheiße muss sexy noch retiren ja sexy tschüss also, es geht halt nicht mehr. Du halt bist nicht tragbar mehr für die Company. Es geht nicht. Sexy, muss raus. Jetzt haben wir super viele Leute, die ein bisschen Level haben verloren. Müssen wir jetzt auf jeden Fall neu aufhören. Jetzt brauchen wir wieder Low. Low Shit. Ne, in meiner will ich eigentlich nicht haben. Hier gibt es wieder. Ja, Nightmares. Ich habe aber keine Netze. Schön, dass ihr Nightmares habt, aber ich habe keine Netze. Kann ich die Nightmares nicht enden? Sinnvoll. Leider 283. Da wird sogar schon ein bisschen Gewinn machen, aber ich denke, da geht noch mehr. So, wir haben schon geguckt. Ich habe einen Waffenschmied. Wir gehen trotzdem nach Eisenstein. Wir gehen trotzdem nach Eisenstein. 20 Brigands? Alla what? Was geht denn ab? Okay, die kommen, da kommt die First Company, die hilft uns gleich, glaube ich, schon mal. Ich gehe jetzt erstmal besoffen, ja geil. Mm, Brawler. Less Fatigue, each time traveled. Zwei Sterne in Defense. HP ist okay. Fatigue minimal, aber ist okay. Resolve ist okay. Also jetzt nicht für einen Brawler, sondern insgesamt. Und einen Stern in Tag und einen Stern in Defense. Ich glaub, wir brauchen Leute. Wir brauchen Leute in der Frontline. Die ich würde ich übrigens gerne reparieren. Auch. Du hast 100. Da müsste das eigentlich noch gehen mit dem. Dem. Und 54. Dem. Und nochmal ein minus 9er Helm. Das 5er Helm geht auch. So. Da hast du sogar noch 66. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Variante, um damit zu arbeiten. Ja, so also ein bisschen habe ich das Problem, dass ich so viele Leute habe ich eigentlich nicht. Ja, die eigentlich nicht gut ausgestattet sind. Die einfach echt nicht so gut dabei sind. Auch Topsy. Wir tauschen Topsy mal mit Sono und Sono hier in der Mitte, ist glaube ich besser. Und dann äh, verteilen. Du bist besoffen. uch, du bist besoffen. Das ist ja, glaube ich, content with being the surf, oder? 25% extra Resolve, aber halt alles sonst runter. Ja, Ricky. Gefällt mir nicht. Sind wir ehrlich, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Ich hab doch jetzt. so, weil ich dich nicht hier hingestellt habe, Deswegen. Ah, da war mein Fehler in der Aufstellung. Ich würde sagen, geht doch symmetrisch. Doch 12 Leute, die muss doch symmetrisch gehen. Ähm, was haben wir hier für Aufträge? Karawane. Eine billige Karawane. Mordor, ein Tag nach Westen, Brigands, das ist, ist halt schlecht, das ist 1500, das hatte ich habe halt vorhin schon abgelehnt, wo ich mehr Leute hatte, ähm, ich warte mal kurz wegen den Briggins hier oben, ich habe diesen wieder abgehauen, okay, dann mache ich das, ich raus, ähm, dann machen die Karawane, glaube ich, nach Mordorf, ein Tag nach Westen, ja, wir müssen halt erstmal. Eine ja sind meistens ganz gut, um sie wieder aufzubauen. Oh, es geht oben rum. Äh. Oh, Hätte ich mir denken können. Obenrum ist scheiße, weil der Wald ist immer heftig. Der Wald ist halt wirklich heftig, was die Leute angeht. Also. Hier ist es irgendwie immer Brigand Town. Oh, wir kriegen einfach noch. Wir kriegen noch einen Free Dude. Wir kriegen noch einen Free Dude, der was hat. Gute, gute Inni. Schlechtes Leben. 53, 34. Könntest du werden. Gute Fatigue. wie ein Tank im Zweifel. Tank mit hoher Inni. Was eigentlich dann für Nimble spricht, aber das hat es zu wenig HP. Ich glaube, ich müsste die Talente auf Inni ignorieren, dann könnte es ein Battleforger werden wieder. Ja, keine Ahnung. Ja, what? Ich hab mit, mit 214. Ich hab mir jemanden verloren, der, Ach so, ja. Sexy Jahre, den 214 Helm, ich wollte gerade sagen. Ja, ja, ja, hier, du kriegst einen Scheißhelm. Viel Spaß. Du kriegst ein Schwertchen. Er hat 90er Rüstung. In Dolchlein. Bei so kriegst keinen durch, du bist nicht im Einsatz. Du bist nur Leute, Leute im Einsatz. Die haben nicht allen durch. Ja, ja. Ja, jetzt kannst du doch mal einen durch haben. So. Ähm, hier Gegengift. würde nur, damit was haben. Dich mal auf jeden Fall noch reparieren. Dich auch noch. Wo ihr vorher nicht repariert wart. Also ich habe das Gefühl, die Peitsche muss ich eigentlich ein bisschen kombinieren mit einer anderen Backline-Waffe. Aus dem einfachen Grund... Ähm, ...dass die halt keinen Damage macht gegen ge gepanzerte Ziele. Aber es gibt keinen Ranged Cleaver, ne? Das ist, also die Peitsche ist der Ranged Cleaver, logischerweise. So... Ich habe nur Bettler hier, beim Taxi der Missen... Wenn ich das mal wieder craften? Bin ich eigentlich okay. Äh, Drive of Brigands. Jetzt kriege ich nur noch Drive of Brigands Sachen oder was? Scheiße. 145. Wir haben es aber für 274 gekauft. Das ist schlecht. Und das sollte man irgendwie auch verkaufen. Wie viel ist der Preis hier aktuell? 14 hier nee, bei euch wollen wir nicht verkaufen. Wenn wir nicht müssen, wollen wir da nicht verkaufen. Ähm... Von will ich von Eisenschaft, nur nach nachs Dulmen rüber. Das ist, glaube ich, besser. Versuchen wir das mal. Hier hätte sich... Hier sollte man irgendwann einen Weg... Das wäre doch geil. Ich glaube, das ist das, was ich mir für Battle Brothers 2 wünschen würde. Das kann ja die Welt erstmal generieren, aber wenn dann häufig bestimmte Verbindungen gelaufen werden, sollten sich da trotzdem Wege bilden. Oder man sollte irgendwie darauf Einfluss nehmen können, wo man Wege haben würde oder sowas. Also wie Ziegler 2, da wir ich sagen, ja hier, so du, durch, klar, Let's, let's Bild und so. Ich glaube hier kann ich genau das schon mal verkaufen, wieder für schön plus. Das ist ja dann schon mal fein. 19er Verkaufswert, das ist ja ganz geil. Kann ich euch den ganzen Müll geben, der gar kein Müll ist, der nur einfach übrig ist. Also für Müll habe ich tatsächlich gar nicht, weil, äh, ne, Probleme, Probleme mit Leuten und neu aufbauen und so. Bin ich glaube ich gerade durchgegangen, ne, 57 und Bloodthirsty mit guter und gute Ausdauer. 112 Ausdauer ist halt insane. Ich verdiene gleich, was ich sonst so hab. 118 ist aber Chicken. Whenever never be of Confident Moral. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber Bloodthirsty würde bei uns reinpassen. Ja, wir müssen aber jetzt Level-Aufträge machen eigentlich. Also, da werden wir uns jetzt dran gewöhnen müssen. Du sogar... Du kannst auf jeden Fall ein Schwert tragen. Das... Das... So... Achso, Helm. Hä? ich hab den Helm vergessen. So. So, so, so. Ich fahre jetzt wieder zwei Bloodthirsty-Leute da drin. Äh, Taupsi? Du bist noch einer. Ich glaube, du bist schlechter sogar. Du hast halt zwei Sterne in Defense. Ich glaube, wir tauschen trotzdem erstmal. Ähm, Auftrag ist Drive of Brigands. Wir versuchen jetzt mal Drive of Brigands, weil eigentlich, eigentlich für 500 sollten wir das schon hinkriegen. Das sollte eigentlich super, super easy sein. Es dürften bloß ein paar Fucks sein oder sowas. Also auf jeden Fall keine irgendwie Marks, keine krassen Marksmen, also keine Master Archer so ein Scheiß. A few brigand marksmen, some brigand raiders, mal mal sehen. Bin ich immer gespannt. Ja, aber keine, keine Fortification, das hilft schon mal extrem. Kann ich hier einfach reinlaufen. Das schlecht. Ist das? Sonix ist das schon mal. <lacht> Sonix, ich glaube, du überlebst nicht lange. Ist so ein Gefühl in der Bauchgegend. Aber ist nur so ein Gefühlchen. Nur so ein Gefühlchen. dich überleben haben wollen, musst du mir zurückgehen. Das ist ja... Das ist ja traurig. Ja. Das ist ja absolut traurig. sagen er sollte eigentlich ganz gut defenden dürfen der beschäftigt sich gut die backline von denen das ist noch ein mehr Pro ja, genau problem der damage nehmen kann 26 100, da kriegen wir sein schild wahrscheinlich nicht weg 43 ja genau, können wir sein Schild nicht weg komplett. Ist dann bei den hier erstmal eine Runde, würde ich sagen. Ow. 40. Brauchen wir zwei Runden, um die Schilder wegzumachen, die großen. Du ist es halt. Ja, du bleibst mal so da stehen. Du da ist es dein Beitrag schon noch irgendwie. So, wie viel Hitchance hast du? 72? Dann können wir dich ja schon durch mit rannehmen. Oder auch nicht? Nee? Nee. Ähm, 64. 56. 36 Ihr wartet jetzt erstmal hätte ich aber eigentlich auch beim anderen machen sollen für die, die Axtleute genauso hier. Äh, du könntest ihn mit abstechen, deswegen wartest du auch. Axt, zack. Und du holst die Rangies, danke. Axt, zack. Hund hin für mehr Actions. Die halten ordentlich aus, leider inzwischen. Durch unseren Rückfall, sage ich immer. Nee, da erst mal Ne, bleibst du erstmal Er ist noch gefährlich mit seinem Zweihand-Shit. What? Er wird getauscht. So, so. Pack mal hier einen Hund die rein. Wenn ihr tauscht, mache ich mehr Hunde. Ganz einfach. Sehr schön, hat der Hund den gekillt. Uh, der Hund könnte da reingreifen, reingre das ist schlecht. Dies ist suboptimal. Vielleicht bei euch ist es wurscht, ne? Also ich zwar den gleichen nehmen sollte. Ja, ihr seid alle noch dran. Hm. Ich halt wieder nicht rein. Jobs! Bitte Shield Shieldwall. Schönen Tag. Ist noch dran? Ne, bist du nicht. Dann kann ich hier reingehen. So, schöner Hit. Ins Gesicht, der blutet. Jetzt gar nicht mehr gut. Da hinten sind noch die zwei Rangies, die aufgehalten werden. Sieht aktuell gut aus. Kasimir hat da schon mal einen guten Job gemacht. Das können wir ja mal schon mal festhalten. Ja, Sonics, also du hast dich ordentlich reingeworfen. Also du warst motiviert, aber vielleicht warst du ein bisschen zu motiviert gefühlt. Vielleicht äh, nächstes Mal die Motivation einen kleinen Tick zurückschrauben und ein bisschen das Schild hochnehmen dafür. Oh, da war ja noch ein Gegner. -Lul. Also ja, ich, ich fordere ja immer viel Motivation ein, ich weiß, aber war an der Stelle trotzdem nicht optimal. rennen will sowieso. Ach ne, hier ist noch ein Platz vorne. Lass jetzt hinrennen. Das ist ja spannend. aber oh, der rennt auch. Ich, du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr. Du machst den mal eben mit weg. Sehr geil. Hallo. Wie geht's denn so, Mister Bog Bogenschütz, der noch kämpfen will um jeden Preis? Ja, ja, wie geht's denn so? Hallo? Weißt weiß, du hast noch kein Damage, aber das können wir ändern. Sind wir ehrlich? Das geht. Krieg mal hin. Guck mal, der Hund hat dich lieb und deine Nase ist auch echt schön. Zack. Wir haben zumindest niemanden verloren. Das ist ja alles, was ich erreichen wollte. Wir haben was abgeschlossen und niemanden vorne, haben Loot gekriegt und XP. Das ist so ein bisschen das Niveau, was wir jetzt wieder haben. Das war halt fetter Rückschlag. So, jetzt können wir hier Sonics ersetzen mit Ewald Bob, der verletzt ist. Dafür gibt man halt 550 Kronen. Wir verbrauchen 160 am Tag. Da haben wir jetzt ungefähr einen Tag gebraucht in-game. Ja. ja. da haben wir noch ein paar mehr Sachen, die wir aufwerten, auf, aufwenden müssen. Ähm, ja. Oh, hier, guck mal, für 315 verkaufen. Na dann hier, nehmt, den, nehmt das und werdet glücklich damit. Also die Verkaufspreise müssen ja okay sein mit 18, ist okay. Okayisch, würde ich mal sagen. Äh, wir wollen die ganzen Sachen reparieren, dich nicht. Auch nicht. Auch nicht. Dann können wir das hier direkt mitverkaufen. Ist. Ähm, achso, da Auch oh, nur eine davon. Das brauchen wir nicht. Ich wollen wir nicht haben. Ich wollen wir nicht haben. Hm, mit dem Pole habe ich mich immer noch nicht ganz angefreundet. Haben habe sogar noch einen Heater-Shield in der Reserve und benutze es nicht. Oder habe ich das gerade aufgesammelt und bin einfach nur verwirrt. Ja. Yeah. Asomoto, heater Shield ist. Wie geiler. Ewald kriegt das Schild, damit er nicht so weggesniped wird, wie Sonics gerade. Sonics kann leider nicht genug Ausdauer, um das zu halten. Nicht genug Kraft. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ähm, achso, wir haben jetzt noch ein paar ähm, Topsy hier, du hast dir das verdient. Die Alp Trophy Necklace, let's go. Hm, Moment, ich wollte hier noch was anderes reparieren. Da, Dich wollte ich noch reparieren. Kann ich aber dich verkaufen. Und dich auch, sehe ich gerade. Kann ich alles verkaufen? So, 29. Jetzt haben wir wieder 29 am Tag und nicht mal, Gut, wir haben neue Leute gekauft. Nicht mal 19, wollte ich gerade sagen. 1600. Und das hat Trading Partys. Nope. Nope, nope, nope, nope, nope, nope. Nope, nope, nope, nope, nope, nope. Ähm, ja. Hier einen Trade Run zu machen, ist irgendwie Quatsch. Ich würde ich sagen, habe ich noch jemanden mit schlechter Rüstung, der echt viel Ausdauer hat? Du hast eine sickere 68 Kasimir. Hast du eine minus 9er? Minus 14. Hm. Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Also wir sind zumindest mal wieder bei 4.800. Das ist schon wieder ein Anfang. Wir waren ja gerade bei um die 2.000 runter. Haben wir jetzt wirklich viel verkauft von unserem Inventar. dass da irgendwie auf Reserve lag. Weil es ein guter Preis war. Das ist dann halt so. So. 230er Armor oder Helm. Wir haben einen 240er Helm für 4.500. Aber literally kein Geld danach mehr. Das ist schlecht. Da sehe ich mich nicht. Äh, uh, Ich haben wir sogar schon mal. Ja, dich wollte ich nicht nehmen, ne? Du bist aber auch ziemlich teuer, Junge. So, was das hier. Secure Burial 250 plus 1000. Das war eigentlich immer okay, aktuell. Ein Tausender sollte aktuell eigentlich völlig neu sein. Und ich habe ja so schon hochgehandelt. Follow the tracks of Tome of Arcane Knowledge. Das könnte ein Problem sein tatsächlich, weil das wahrscheinlich ein Necro ist. Aber das hier, Secure Overturned Burial Crown, denke ich sollte klappen. So also Leute, sind inzwischen auch wieder okay. Gibt es noch ein Armor? Nee, nicht das, was ich wissen wollte. Ich wollte wissen, ob es einen Training Hall gibt, aber das war nicht hier, da muss ich mal gucken. Das hab ich habe ich, glaube ich, genau in einer Stadt. Das ist nicht Eisenstein, ne? Sondern. Treitenfest hat eine Training Hall und hast du, hat Wolfenburg auch eine? Nee, Wolfenburg hat so eine. Ja, ja. Gibt's. Sonst gibt es hier, glaube ich, Achso, wir können übrigens danach, so da können wir auch hinfahren mit dem Schiff. Panel Armorer. Temple Barber. Und in Altsif war man noch nicht. Wir haben genau eine Training Hall. Mich gerade nicht irre. Aber. Ne, wir haben zwei Training Hall. In Backerfest haben wir noch eine. Okay. Ja, let's go. Wir wissen nicht, was drin ist. Hier ist eine Überraschung. Und es sind wieder Brigands. Neuen Brigands, wie gesagt, sollte machbar sein. Wenn es jemand, der da ziemlich rein darf... Oh. Oh, hallo. Wie kommt ihr denn nach vorne? Das ist ja sehr nett von euch. Also... ist sehr ja nett von euch. Hallo. Oh, deswegen komme ich nach vorne. Ihr wollt, dass ich da blöd reinsteppe? Ups. Ja, habe ich gemacht. Noch mal ehrlich, das haben wir gemacht. Ich dachte, ich kann hier Sono noch da reinstellen. Äh, können wir jetzt aber nicht. Ich muss außen rumlaufen, irgendwie, anscheinend. Aber Sono hat. Moment, Sono hat einen, Tr einen Changer. Haha! Dann geht das. Perfekt. Ich wusste wo wofür ich das Rotation gemacht habe. Das ist echt nützlich. Du ballerst ihn noch rum, ne? Ist echt nicht an ihn rangekommen, wurde soweit nach vorne gesteppt ist der Junge. Wenn ich das mache, blockiere ich aber nur ihm den Zugang. Das will ich also nicht. Ähm, wir warten mal kurz. Ja, dieses Gewehr für ihn, ne? Du wirst immer arm with shield bleiben in der Runde. Alter, what? Zwei Hits und wir haben ein Problem. Das ist unser Nimble. Meine, der hat keine große Rüstung, ja. Also sollte eigentlich noch ein bisschen tanken können, auch mit dem HP-Tank. Aber es ist trotzdem unangenehm. Äh, und wir nehmen mal dich, dir das Schild weg. Also du wirst mal den, den Archer jagen, würde ich sagen. Okay, du hast hier keinen Platz mehr, du musst hier hin. So, Hallo. Ohne Schild bist du nämlich ein bisschen aufgeschmissen, mein Freund, glaube ich. Ähm. Ah, er ist trotzdem geheatet. Finde ich gut. Du gehst mal hier unten rum. So, haben wir schon mal einen down von euch. Oh shit, der kann hier durch... Der kann hier durchkliven. Wir müssen mal kurz hier hochgehen. damit er nicht mehr gehittet wird also, ja. ach, come on diese Backline Snipes ey, die sind echt unangenehm, der Gegner kann das natürlich genauso wie wir ähm, der Juschka, du warst glaube ich jemand der, ja, mit 56 kannst du da reingehen um den zu tanken au dieses ist rumgewerfe, ey, ne? Katastrophe Wenn ich da gehe, kann ich aber nur gehittet werden. Wegen lassen wir das. Ähm. Schade. Schöner Stun. Schöner dann. Der war gut. Der war gut, der war wichtig und du gehst mal hier in die Richtung und du hilfst dann damit. Ähm, du wirst glaube ich keinen. Du hast ein 18er Defense, du wirst glaube ich nicht direkt gegen den Zweihandschwert stehen. Das können wir eher dir überlassen. Und ihr geht mal hier unten rum. Sieh mal hin, um im Zweifel zu rotieren. Wir können einfach direkt reinlaufen. Und du gehst auch mal unten rum. Haben wir nicht die ganzen Leute hier mal gebunden mit Sono? Und Sono sollte das eigentlich ganz gut abkönnen. Da wurde wieder reingeswingt hier. Bisschen Ablenkung. Bisschen Leute nerven. Ricky! Oh, sie einfach vernichtet! Der hat doch gerade noch voll viel Leben und Rüstung. Holy shit. Ja, okay. Äh. Und dann. Action Seven Turns. Dann haben wir hier einen Platz. Alter Vater! Hallo? Den kriegen wir irgendwie nicht da oben, ne? Nochmal gestunt, sehr schön. Hopp. Noch, ja, aufgeschnitten. Also, Modus noch ein Aufschneider, ey. Geil. So, ihr wollt noch, ne? Sicher? Ich wäre ja da an eurer Stelle nicht so selbstsicher, dass ich da noch will. Du, du, du, du, du, du, du. du bist gestunt, das werdet ihr schon da oben hinkriegen. Du hast ja keine Ausdauer mehr sonst. Warte das mal, so, vielleicht kriegen wir einen Platz. Ist echt kein Platz mehr, ne? Schade. Ach, come on. Gestunt. Geil. Topsy. meist Stunner. Ich liebe dich. Wieder einer down. Können wir hier auch reinmoven, die Leute. Nö, nö. Alles XP. Alles XP. Wird hier schön ausgespielt. nicht ran du kommst kann ich nur nebenstellen scheiße ja gerade da rein kannst du auch nicht mehr okay, keine ausdauer mehr ja ist logisch das ist alles neue dudes dann habt ihr halt nicht viel ausdauer sehr schön so Yes, da haben wir ein paar Level-ups auf den neuen Dudes. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Läuft wieder. Wir sind wieder in der richtigen Richtung unterwegs. Ja, der Thief hat einen Level-up. Mm -mm. Und. Mm -mm -mm. Auf jeden Fall die Plus 3. Mm, die und die plus zwei wahrscheinlich, damit ein bisschen... So, wir haben dich jetzt im Backline, da kannst du schneller lernen. Musst du nicht unbedingt... 2, sehr gut. 2... Resolve ist halt ein Problem, ne, Bei ihm, aber ich will hier auf jeden Fall... Hier haben. Wir dem Colossus auch noch mit. Wird ähm, länger überlebt. Plus 1. Oh. No. Y plus 1. Oh. Das Schmerz, das, Moment, das, Low-Roll, Ah, Ah. das Ein-Milli-Defense ist halt nix, aber du kriegst so wenig davon. Mit dir bin ich mir echt noch nicht sicher, was ich mit dir mache, stimmt, du, ah. 45, alles Katastrophe, bei dir. Kasimir, du bist ein Kandidat für Wegwerfen, sind wir ehrlich. Du bist ein Kandidat für Wegwerfen. Es ist einfach so. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. So, jetzt haben sie keine Terrified Villager mehr. Und das wird halt einen, für 1500. Mit 3 ist es schon auf jeden Fall ein Necro-Ding wieder. Ähm, noch Ambush Trade Routes. Wir warten mal kurz auf Tag, ob wir hier handeln können. Wie da aussieht. Äh, Dolmen ist aber ist doch komplett. Brunndorf. Brunkroog. Nee, nee. Weißenschacht. Was ist denn Dolmen? Dolmen ist nur friendly. Hier läuft man gar nicht so sehr. So sehr Dingensen. Alter, ihr habt aber ihr habt Preise, ey. Okay, 22. Aber ihr kauft mir auch... Ihr ja, kauft für übel aber ihr kauft mir auch für teuer ab. Eigentlich ganz geil. Viel Spaß damit. Gönn ich euch gerne den Quark. Gönn ich euch gerne, wenn ihr mir wieder so abkauft. So, sind wir bei 6.500. Ist doch ganz gut. Aber wie ja, er unbezahlbar die meisten Sachen, die wir hier so haben. Armor haben wir hier. Da, da, da, da. 200, 240er. Opfer. Aber ich glaube, die Body Armor ist das Wichtigere, ehrlich gesagt. wir die kriegen. Doch das, das teurere. Gehen wir nach Weißenschacht. Weißenschacht sind wir komplett verbündet. Und Essen müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Wieder am unteren Run des Essens, Da also schiffern wir so gern die, die ganze Zeit so ein bisschen lang. Das Essen verfällt es echt gemein. Darauf ein bisschen achten muss. Also du hast wirklich viel, was du hier managen musst im Spiel. So. Hier habt ihr habt ja noch einen von meinen Freunden: Optimist, extra Resolve, noch mehr Resolve. Der könnte der könnt quasi ein neuer Bannerträger werden, noch ein Sergeant. Aber unser Sergeant ist, glaube ich, schon ziemlich gut mit 90. Ist gar nicht so geil. Und er hat den. Aber er hat das Fortified Mind noch nicht. Er hat 90 ohne. Ohne Brain Damage und ohne Fortified Mind hat er 90 Resolve. Okay. Okay. Okay. Yeah, yeah. Nee. Ich glaube nicht, dass wir einen Sergeant brauchen. Ja, ich, ich, wir sollten, glaube ich, jetzt haben wir erstmal wieder unsere Leute aufgeführt, sollten wieder nach besseren Dudes gucken insgesamt. Statt hier Geld rauszubuddern für die nicht so geilen. Wir wollen auf jeden Fall mehr Geld haben, was wir nicht kriegen. Follow the tracks, das soll ein ziemlich easier, easier Aufbauauftrag sein. 1300. Huntdown with Terrorizes. Huntdown with terroris mit drei Sternen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich mache erstmal den einfachen. Habt ihr was zu essen für mich? Nicht so viel Gutes, ne? Ihr seid halt noch terrorized und so. Ja, irgendwie müssen wir hier rüber, auf die andere Seite von dem, von dem Berg. Da, das sind sechs Thieves. Das ist ja... ...bergt. Free XP, basically. People that come looking rather worried to say Edward has been sitting with Sonics. Ja, show him the darkness. Alles ah, fein. Alles ah, fein. Wir machen Kultisten. Wo sind sie denn jetzt hin? Da. Trennt ihr ewig weg, ne? Das ist ein bisschen unangenehm. To arms. Let's go. Es ist sogar Nacht. Das ist doppelt gut. Hallo. Ich hab genau einen. <lacht> nice. Hallo. Die, die Werfsachen finde ich unangenehm jetzt und die, die Hammerbums-Sachen da, ich wollte meine Rüstung zwischen vernichten und jetzt auch noch mein Schild, ihr Schweine! Gehen wir hier mit rein, mit Ewald. Das ist Kasimir. Der hat sich echt gut geschlagen, Kasimir, sind wir ehrlich. Kasimir, you did good. Warum kann selbst denn nicht so viel laufen? Da geht's auch nur halt damit da rein. Mit Ryan in die Lotzi. So, was haben wir jetzt hier? 66, 64. Du gehst noch weiter. Achso, wir hätten vielleicht warten sollen. Wegen Schild und so. Wird ja einer noch dran. Machen wir dir mal das Schild weg. Peaks. Du gehst mir man mal nicht in die Shield-Wall, das finde ich nicht nett. Erstmal die Rippen gebrochen, geil. Ey, nicht die großen Geschütze rausholen. Ich glaube, es hakt. Du hilfst hier noch mit, würde ich sagen. Ewald hat einen Kill. Nice, nice, nice. Du verteidigst da ja. Kannst du hier reinsteppen. Machst den hier. Aus dem noch mal eine rüber. Und du gehst da holen. Ja, wie geht's denn so? Du hast noch Bock. Hoffentlich nicht mehr allzu lange. So, Xan. Hm, Xan hätte wieder warten sollen ein bisschen pieksen. Xan hätte wieder warten sollen auf die Rai. Right. Neues nice Hit. Boot. Das war sogar Kasimir. Nice, hat sich einen Kill verdient. Find ich gut. Finde ich echt gut. Das finde ich nicht so gut. Die, diese, diese zwei Leute mit den. Was sind eigentlich. Was sind denn Cleaver? Das ist speziell auf den Messern, oder? Jedenfalls mit den Cleavern, die zwei Leute, die sind. Geil die immer so alles aufschneiden. Das Einzige ist, wenn es halt richtig fest, fette Rüstung ist, dann haben sie ein Problem, aber das kriegen wir schon irgendwann geregelt. Moment. Ne, du hast gerade hatte gerade kurz was mit dem Dolch zugepiekst. dann so, what? Aber ne, es war ein, war ein Speer. Yes. Und wieder ein Level Up. Auf den Juschka allerdings. Und auf Ewald. 660, nee, we are paid to return. Mit den Leuten sind wir befreundet. Da können wir das nicht machen, Jungs. I'm sorry. Das, das müsste man müsst mit jemand anderen ausmachen. Hier plus 2, plus 5. Äh, das ist keine HP. Irr. Das ist ja lame. Ebenfalls auch so ein Kandidat für ersetzen Puff, 3 plus 2, bisschen nimble, deswegen kriegst du hier noch plus 4, let's go. Haben wir noch ein Dingensfrei, Relentless haben wir, achso du hast noch keine Waffenspezialisierung, du hast 63 jetzt, ich glaube wir wollen bei dem Schwert bleiben. Aber die Frage ist, wollen wir das Schwert haben für weniger Fatigue oder wollen wir Fearsome haben? Für häufiger negativ. Oder Underdog, für kann umrundet werden. Kann mittendrin stehen. Oder ausruhen. Ich glaube ausruhen ist eine gute Idee. Oder Steel Bro, für weniger Bonus-Damage auf dem Kopf. Ne, hier, Anticipation. Wir haben nicht so gut viel Range, aber wir haben 30 Range Defense und Dodge. Das sollte eigentlich eine Weile reichen. Ah. Wir geben ihm ja doch noch eine andere Waffe. Aber ich will ihm noch einen Stun geben, aber mit 63 ist er nicht so zuverlässig im Stun. Oh, oh, oh, oh, oh. Oder geben wir ihm 9 Lives, damit er mehr überlebt. Ja, ich glaube, das ist was, damit er nicht irgendwie blöd geunshottet wird. Das ist so ein, den will ich auf jeden Fall inzwischen behalten. Und da ich sonst keine gute Idee habe, was ich ihm gebe, gebe ich mir glaube ich, 9 Lives. Ach komm schon! Aber du gehst doch auf die Karawane, oder? Geh dir weg von mir, ihr blöden Hexen! Müssen weiterlaufen, müssen weiterlaufen, die schneller sind im Gelände. Geht ihr weg? Wollen uns übrigens jemanden leisten, fällt mir gerade so ein. Wir haben sogar ein Retinue hier, so. Der uh, Negotiator. Ah ja. So. Ähm, ab nach Dulmen würde ich sagen. Wir rennen vor den Hexen weg nach Dulmen. Ich will nicht Hexen. Da, hier Unholde auch noch. Jetzt geht's ja aber rund. Moment, Hexen gegen Unholde? Ne, die haben die gleiche Fraktion. Shit. Die haben die gleichen Fraktionsbanner. Sehe ich jetzt erst. Also die, die Wildnisbewohner sind einfach eins, aber vier Unholde? We don't try, wir haben relativ viele Neulinge dabei, sollten wir nicht tryen, glaube ich. Sollten wir glaube ich nicht tryen. 950. Caravan nach Südwesten, Krummhorn. Krummhorn wäre geil, aber das sind gerade Unholde. Darf ich noch kurz warten, ob die Unholde hier ankommen oder ob die sich ver... Ach, zu spät gesehen. Unholde kamen an. Wir können retreaten, oder? Trauen wir uns das? Wir haben keinen kein Slap Slap mehr. Ich versuch's mal. Wenn wir es nicht schaffen, muss ich nochmal mit Retreat arbeiten. Aber Unholde sollten eigentlich machbar sein. Sie müssen halt die richtigen Leute tanken. Eval zum Beispiel nicht. Und mir eigentlich auch nicht. Mal so Modo könnte, glaube ich, tanken. Ja. Sehe ich da schon. Bin geht immer nach vorne. Sepp. 34, so K. Don auf jeden Fall, rein da. Und Ben eigentlich auch rein da. Dann halt Backliner hinterher. Jushka eigentlich auch. Muss ein bisschen gucken, weil die werden gleich Leute da durch die Gegend werfen. Und attacken kann ich diese Runde eh nicht mehr. Deswegen stellen wir uns mal nicht ganz ran. Popsi 32. Mit Böhnfutter geht's vielleicht. Hundi, beiß ihn! Der Hundi wird einfach sterben, oder? Durch ein AOE-Attacks. Ja, genau. Da kommt nämlich der Wurf, den ich meinte. Au. Da kam genau der Wurf, den ich meinte. So ein bisschen kiten. Er hat einen High Ground. Das ist, das ist nicht so optimal, dass der einen High Ground hat. Asimir steht mal da. Wir machen mal den hier. Äh, was mache ich jetzt mit euch? Ja, Topsy, du hast 32. Du wirst wahrscheinlich doch mitfighten müssen. Hätte ich die Stun? Ich glaube nicht, ne? Die sind, glaube ich. Resilient, Cribbling Strike, Battering, Ram, Stalwart, Steel Bros. Stalwart. Sepp, du warst auch jemand, ne? Ja, äh, schwierig. Äh, hier, Hundi nicht auf den, du blöder Idiot. So, erstmal den hier tot zu kriegen. Ja, wenn wir einen tot haben, wird es ja schon, schon 25% geschafft. Hätte nicht raus, mit so anscheinend. Ja, gegen Hund. Unhold gegen Hund, das ist ein spannender Fall anscheinend. Anscheinend. Äh, aber euch will ich da nicht reinhaben, Kasimir. D Dich wollte ich eigentlich schon behalten. Oh, jetzt hat Ewald den Kill gekriegt. Ich will nichts sagen. Ich wollte gerade sagen, es läuft eigentlich ganz gut, aber. Jetzt habe ich doch gesagt. Scheiße. Es wird auf jeden Fall schief gehen. Ähm, dann dich mal hier hin. Du kommst mal irgendwo mit hier oben rum. Nicht Kasimir, Eva ah, hat den Kill geklaut. Hat den Kill gesnackt, besser gesagt. Hier ist zugestellt. Den können wir nicht da runter, ne? Außer wir gehen mit ihm weg, damit er moved. Du kommst daran. ran. Äh, dann Masumoto, musst du mal hier unten den langsam übernehmen. Würde ich sagen. Damit der Hund da ein bisschen entlastet würde. Könnte aber sein, dass wir das jetzt wieder rumwerfen. Muss ein bisschen aufpassen eigentlich. So, wenn ich das mache und hier einen Schritt zurückgehe. Ja. Das ja funktioniert. Dann müsste er eigentlich move. Gehen wir schon mal dahin. Für den Fall, dass es dahin geht. Ewald, puh. Ich habe das Gefühl, der Hund ist gleich tot. Ja. drei dreiviertel tot. Sind wir ehrlich. Wie viel Defense hattest du? 34, das muss schon irgendwie gehen hier. Bist jetzt so Runde eh nicht mehr dran, hast du schon angegriffen. Ja, das war jetzt klar, dass da Sachen passieren. Jetzt haben wir eben vom High-Ground runter, das ist ja alles, was ich wollte. Das ist ja das, was ich wollte. Der will laufen, das finde ich gut. Der heilt sich zwar mal ein bisschen, aber der will insgesamt laufen. Macht sehr viel einfacher, denke ich, ähm, zu spielen. Da haben wir noch einen Kill. Da haben wir noch was. Hier kann ich sogar einen Schritt rausgehen, damit er mich nicht einfach so anwerfen kann oder so. Ein Kram. Laufen mal außen rum. Nur der Hund hat bis jetzt Verletzungen, ne? Nevermind. meint, jetzt nicht sagen sollen. Herr ja, Kasimir, du machst es den da. Ben muss ran. Ben muss ran, Sono muss ran. Ob sie Ich glaube einer von den Hunden oder zwei werden noch sterben. Wahrscheinlichkeit ist, denke ich, relativ hoch. Kann rangehen, wieder rausmoven, das ist ja geil. Da ist ein Hundeweg. Das funktioniert, wenn ich ihn das gebe. Ja, schon haben wir den auch, haben wir noch einen. Okay, der macht so einen Dreierkegel. Alles klar. Bis jetzt ganz gut aus. jetzt zwei Move kann ich nicht mehr attacken. Und da ist es Quatsch, dann kann ich mich irgendwie auch hier unten hinstellen einfach. Okay, Er will dann haben wir es jetzt. Dann haben wir es mit wenigen Verletzungen gegen die vier schon geschafft. Sehr gut. Kasimir sich noch ein Kill gesnackt, also. Sono einen Kill, Venushka einen Kill, Masumodo. Ewald einen Kill, Kasimir einen Kill. Ah, die Leute. Neun machen sich gut. Neun machen sich. Auch wenn es einfach ein random Encounter war, mehr oder weniger. Ewald plus 2. hat er direkt Level 3 erreicht damit. ne? Das muss man ihn eigentlich benennen, den guten Ewald-Kultisten. Ja, dann keine HP. Uff. Wir haben mal fixen müssen, glaube ich, die HP. Die werden wir fixen müssen. Plus 2 für Masumodo. Ist das schon mal gut? Kein Melee-Skill kriegt er. Aber hier die vier hätte ich, glaube ich, noch ganz gerne. Ja, ich glaube, ich nehme den einen. Ne, hier die drei, den einen. Den einen Meliskel nehmen wir. Für einen extra Hit. Kultige Kultisten. Du musst dich nicht ab- oder anmelden, George. Aber ja, wir machen Kultisten. Wir haben irgendwie zehn Kultisten inzwischen. Und langsam werden sie auch besser. Langsam kriegen sie hier ihr, ihr Level-Ups, ihre. Für ihren Trade, für ihren Kultisten-Trade. Das ist schon ziemlich nice. Ähm. So, du bist jemand der relativ spät dran ist, du hast schon viel. du hast eine gute Defense. Wir könnten dir noch Gifted geben oder wir könnten dir Fearsome geben. Gifted würde bedeuten, du kriegst einfach noch mehr Stats, Raw Stats oder Fearsome, dass sie halt schneller brechen. Ich glaube Gifted ist aber gerne, ich bin so ein Gifted Fan, sind wir ehrlich, ich mag Gifted. Ansonsten kann man bei dir noch Anticipation nehmen. Da gibt es 10 extra Range Defense. Habe ich aber ein bisschen wasted. Ich glaube, ich nehme gifted. Masumoto. Also Plus 3, egal. Plus 3. Boah, jetzt. Let's go. Plus 4. Nice. Er kann jetzt echt gute, schwere Rüstung tragen. So, Kasimir, die geht nicht so gut. Deswegen kommt Sonic's für dich wieder rein, aber du kriegst dein Level Up trotzdem auch. Du hast nämlich einen gebrochenen Schädel. Holy moly. Kann ich verstehen. Du hast ein bisschen kassiert. Plus 3, sehr gut. Plus 2 ist nicht so schade. Äh, was wollen wir denn aus dir machen eigentlich? Wir äh, müssen die Resolve irgendwann fixen, das ist schon so. Aber was wollen wir denn aus dir machen? Wollen wir HP haben? Wollen wir Fatigue haben? wollen wir glaube ich schon haben, weil er hat echt wenig an. Und jetzt schon Probleme. Und was hast, hast du einen Speer? Ich könnte dir schon wenigstens ein Schwert geben. sagen... Da, da, da. Da, da, da. Reparieren wir. So. Äh, du hast aber auch noch einen Perk, den du kriegst. Ja, hier schneller leveln. Und der Thief. Achso, wir müssen übrigens nochmal markieren. Du bist nämlich zum Beispiel der Caravan aktuell noch. Und du bist nämlich The Farmer. Casimir The Farmer. Kaltest, kaltest, kaltest. The Leader, ja, kaltest, kaltest. Ewald du bist auch ein kaltest. Ja, ja, ja, ja, ja. Kultisten, cool Kultisten, cool überall Kultisten. Cool Though so, Adler the Thief. Plus 3 Defense. Sehr geil. Plus 2 Hitchens. Äh, I guess Fatigue it is. Weil er hat er echt noch wenig. Direkt nochmal Gifted hinterher, weil er eh Backliner ist. So, so und so. Genau das gleiche nochmal hochgezogen. Der Farmer. Oh. oh. Ein Melee Defense, ein Melee-Skill und zwei Resolve. Oh Gott. Ja, dann I guess so. Er könnte sogar schwerere Sachen tragen, als er schon hat. Tatsächlich haben wir noch was. Hier einen dickeren Helm für dich. bab, Bap bap bap bap bap bada, bap. Das Schild hat er schon. Achso, ein Perk. An 11. Let's go. Das Was bis hier? The Brawler. Ja. ja. worauf wollten wir eigentlich warten? Auf Tag, oder? Wir hier traden dürfen? Weiß also ich grad gar nicht mehr. Ach nee, wir wollten warten, dass die Unholde vorbei sind, ne? Ja. Umhorn. Karawane, let's go. Wir wollten warten, dass die Unholde vorbei sind, die dann uns einfach ange.